Also ich weiß gar nicht, warum man jetzt so ein Riesentheater machen muss, wegen so ein bisschen Inflation. Gut, okay, wir hatten jetzt im März eine Inflationsrate von rund 7,3% im Vergleich zum Vorjahresmonat und das ist auch... Tatsächlich der höchste Zuwachs seit Herbst 1981, also das war im Prinzip noch vor meiner Geburt. Ich habe nie so eine hohe Inflation erlebt. Aber wenn wir mal im gleichen Zeitraum in die Türkei schauen, dann sehen wir dort eine Inflationsrate von über 60%. Wir hier in Deutschland leben in einem der reichsten Länder der Welt. Das heißt, wir verdienen auch alle saumäßig gut. Warum sollten wir uns dann über die 7,3% Inflation Sorgen machen? Warum regt man sich da so auf und warum wird da jetzt so ein Riesentheater draus gemacht? Obwohl wir tatsächlich in einem der reichsten Länder der Welt leben, heißt das natürlich noch lange nicht, dass es den Menschen gut geht. Vor allem, dass es allen Menschen gut geht und dass alle Menschen ihr Leben problemlos meistern, problemlos finanzieren können. Wir haben in Deutschland die höchste Armutsquote seit der Wiedervereinigung. Wir haben die höchste Kinderarmut seit der Wiedervereinigung. 15,2% der erwachsenen Menschen in diesem Land, in Deutschland, geben an, dass sie ihre Lebenshaltungskosten nicht mehr stemmen können. Nach einer aktuellen Umfrage können rund ein Viertel aller Haushalte mit 2.500 Euro netto und weniger kaum noch ihre täglichen Ausgaben bestreiten. Aber was ist jetzt eigentlich das Problem? Kurz gesagt, gestiegene Preise, deutlich gestiegene Preise. So sind beispielsweise die Benzinpreise kürzlich explodiert, die Energiepreise haben schwindelerregende Höhen erreicht und das wird natürlich weitergetragen, weitergereicht, weitergegeben und so erhöhen sich im Prinzip auch alle Lebensmittelpreise. Denn es ist tatsächlich so, jede Preissteigerung wird von Herstellern und Zulieferern meist einfach so weitergegeben. Dabei ist überhaupt nicht nachvollziehbar, ob sowas überhaupt notwendig ist und ob das Ganze überhaupt irgendetwas mit dem Prinzip Angebot und Nachfrage zu tun hat. Interessant dabei ist, dass gerade die großen Corona-Gewinner, beispielsweise Discounter und Supermärkte, jetzt richtig draufschlagen. Was dabei aber richtig interessant ist, ist der Punkt, dass selbst Rewe und Edeka sagen, Moment, Moment, liebe Hersteller, liebe Zulieferer, das kann doch alles nicht sein, das kann doch nicht stimmen. Diese Preiserhöhung, die ihr uns ja schon vorgebt, das, das kann doch irgendwie nicht äh, Hand und Fuß haben, das kann nicht mit rechten Dingen zugehen. Natürlich muss man das entsprechend dann weitergeben und das seht ihr auch an den Preisen und ich bin auch immer wieder erstaunt, was ich für unglaubliche Aufschläge sehe im Laden, wenn ich in den Supermarkt gehe oder in den Discounter, da sind Produkte, die sind teilweise um 50% und noch mehr teurer geworden. Das, das kann mir keiner erklären und da haben Rewe und Edeka schon recht, dass da irgendwas nicht mit rechten zu, Dingen zugehen kann, wenn dann plötzlich Produkte, sagen wir mal aufgrund der gestiegenen Energiepreise, auf einmal 50% mehr und noch mehr kosten. Und das ist eben ein weiterer wesentlicher Punkt, Energiepreise. Wir haben ja vor kurzem selbst gesehen, so wie ich das eben angedeutet habe, dass die Benzinpreise extrem in die Höhe geschossen sind. Und bereits in meinem letzten Video habe ich gezeigt, dass das überhaupt nichts mit Angebot und Nachfrage zu tun hatte. Weder wurde mehr Kraftstoff nachgefragt, noch wurde weniger Kraftstoff produziert, noch wurde weniger Rohöl gefördert. Also können die Preise, diese ganzen Preisexplosionen beim Benzin, ja überhaupt nichts mit Angebot und Nachfrage zu tun haben. Womit sie zu tun hatten, waren tatsächlich Spekulationen. Und klar, wenn dann so ein Krieg in Europa plötzlich ausbricht, dann geraten Leute in Panik und dann wird spekuliert. Und ähnlich könnte es sich auch bei den gestiegenen Energiepreisen abspielen. Da wird einfach eine neue Krise genutzt, um noch höhere Gewinne zu machen. Interessant sind dabei die Erklärungen der Energiekonzerne für diese riesigen, massiven Preissprünge. Als erstes hat man natürlich versucht, durch Angebot und Nachfrage zu erklären, dass die Energiepreise steigen mussten. Also hat man uns erzählt, es ist ja nach Corona und die Leute verbrauchen wieder mehr Energie, die Wirtschaft läuft besser an und und und. Also brauchen wir mehr Strom, mehr Gas, mehr sonst was. Und allein an diesem Punkt sollte man ja schon ins Grübeln kommen. Denn wenn es hier wirklich um Angebot und Nachfrage ginge und wir hätten in den letzten zwei Jahren Corona deutlich weniger Energie verbraucht, aber es war ja genug Energie da, es war ja im Prinzip ist immer genug Energie da, dann hätten wir ja alle in den letzten zwei Jahren deutlich weniger für Strom, Gas, Öl und so weiter zahlen müssen, wenn man das jetzt mit heute vergleicht, beziehungsweise auch weniger zahlen müssen als die Jahre zuvor. Und jetzt könnt ihr euch natürlich auch selbst fragen, habt ihr in den letzten zwei Jahren deutlich weniger bezahlt. Angebot und Nachfrage haben doch die Konzerne gerade erklärt. Also hättet ihr deutlich weniger zahlen müssen in den letzten zwei Jahren, denn es war ja genug Energie da. Aber wir haben ja komplette Industrien geschlossen. Europa war ja teilweise stillgelegt. Auch hier in Deutschland haben wir im Prinzip wochenlang bis auf äh, Supermärkte und Apotheken alles geschlossen gehabt. Das spart natürlich wahnsinnig viel Energie, obwohl genug Energie da war. Also hätten wir deutlich weniger zahlen müssen. Eine weitere fadenscheinige Erklärung ist auch, naja, Energie ist knapp. Es war ja gerade Winter. Da konnten die regenerativen Energien ja nicht so viel Strom beispielsweise produzieren. Und deswegen musste man teurer bei anderen Energieformen einkaufen. Ich meine, ja, klar, es war Winter. Ich meine, sowas gibt es vermutlich nur alle paar hundert Jahre. Dass wir jedes Jahr Winter haben und dass jedes Jahr im Prinzip ähnliche Prozesse stattfinden, scheint man irgendwie vergessen zu haben. Aber was macht jetzt eigentlich die Politik daraus? Offensichtlich hat auch die Politik erkannt, dass es bei diesen ganzen Preiserhöhungen nicht so ganz mit rechten Dingen zugehen kann. Bereits bei den vor Wochen extrem angestiegenen Kraftstoffpreisen hat die Politik das Kartellamt eingeschaltet. Das soll jetzt natürlich überprüfen, ob diese Preiserhöhungen überhaupt zulässig waren. Ich persönlich befürchte jedoch, dass das Kartellamt da gar nichts machen kann, denn vermutlich gab es gar keine Preisabsprachen, beziehungsweise wird man dafür nirgends Belege finden. Man hat einfach den gestiegenen Ölpreis genommen und sich gedacht, oh mein Gott, der steigt und dann hat man eben die Benzinpreise angepasst. Das Ganze hatte wie gesagt nichts mit Angebot und Nachfrage, sondern nur mit Spekulationen etwas zu tun und das kann man im Prinzip in diesem System nicht verhindern, da kann auch das Kartellamt nichts dagegen machen. Deswegen glaube ich nicht, dass diese überhöhten Benzinpreise noch ein Nachspiel haben werden. Aber ich lasse mich gerne überraschen und eines Besseren belehren. Doch selbst bei den gestiegenen Energiepreisen will die Politik noch einmal nachhaken. So hat beispielsweise der Landtag von Sachsen-Anhalt die Landesregierung aufgefordert, beim Bund darauf zu dringen, Spekulationen mit Rohstoff- und Energiepreisen weiter zu beschränken. Außerdem soll die Kartellaufsicht stärker gegen steigende Energiepreise vorgehen. Also, irgendwie merken da ein paar Politikerinnen und Politiker, dass da irgendwas nicht stimmen kann. Jetzt ist natürlich der Punkt, so wie ich das gerade schon bei den Medizinpreisen gesagt habe, Spekulationen, das gehört nun mal dazu, das gehört leider zu diesen kaputten, kranken Systemen dazu, dass dadurch Preise steigen, beispielsweise auch Lebensmittelpreise. Und ob man dagegen so einfach vorgehen kann, bezweifle ich, aber es wäre natürlich sehr schön und sehr begrüßenswert, wenn die Politik endlich mal, ich sage jetzt mal, Eier in der Hose hätte, um hier etwas anzustoßen und zu sagen, so kann es nicht weitergehen. Die Verbraucherzentrale, Bundesverband, will sogar gegen die Energieversorger klagen, denn Neukunden bei den Energieversorgern werden ihrer Meinung nach komplett über den Tisch gezogen mit astronomischen Preisen. Tja, und wenn ihr meine Videos kennt, dann wisst ihr natürlich auch, dass ich von Anfang an gegen die Privatisierung im Energiesektor war, besonders beim Strom. Das schadet uns, das schadet unserer Gesellschaft, wenn wir diesen Bereich privatisieren. Wir haben ihn privatisiert, man hat uns niedrige Preise versprochen, gekommen ist alles anders. Im Moment haben wir im Prinzip vier große Konzerne, die sich Deutschland aufgeteilt haben. Viel Konkurrenz ist da nicht, jeder bleibt im Prinzip an seinem Platz. Zwischendurch sind hier und da irgendwelche Anbieter aufgeploppt, ein paar weitere private. Die sind alle untergegangen durch die Macht der vier Riesen. Das war es dann am Ende. Das ist eben, was die Privatisierung mit sich gebracht hat. Tatsächlich hat die Politik in dieser Krise bzw. in dieser Inflation so schnell eingegriffen, wie ich es in den letzten 16 oder noch mehr Jahren nie erlebt habe. Aber was hat sie auf den Weg gebracht? Wir haben es alle mitbekommen, die Benzinpreise sollen demnächst gesenkt werden und es soll demnächst für drei Monate ein 9 Euro pro Monat Ticket für den gesamten öffentlichen Personennahverkehr geben. Außerdem will man der arbeitenden Bevölkerung 300 Euro über den Gehaltszettel schenken. Und ja, es ist schön, dass die Politik tatsächlich auch etwas bewegt, dass hier etwas für die Menschen getan wird. Nur müssen wir uns diese Aktionen auch etwas genauer anschauen. Wenn wir jetzt beispielsweise den Benzinpreis senken, obwohl er ja schon gefallen ist, dann schneiden wir uns ins eigene Fleisch. Denn wir werden ja nicht den milliardenschweren Konzernen irgendwas wegnehmen, sondern wir werden wahrscheinlich auf einen Teil der Steuern verzichten. Und auch bei dem Geschenk von 300 Euro bezahlen wir uns das ja irgendwie selbst, wenn der Staat uns quasi diese 300 Euro gibt, wenn das über den Staat geht, die Staat, ja, dann haben wir uns im Prinzip das alles selbst ausgezahlt. Auch das 9-Euro-Ticket zahlen wir, zahlt der Staat natürlich am Ende selbst. Aber das ist vielleicht wenigstens ein interessanter Versuch, um zu sehen, was passiert, wenn der öffentliche Personennahverkehr deutlich billiger, im Prinzip fast kostenlos angeboten wird. Dann gab es noch zwei weitere Vorschläge, wie man diese Inflation etwas abmildern könnte und vielleicht auch in Zukunft solche Probleme ja etwas abschwächen könnte. Gefordert wurde beispielsweise, die Mehrwertsteuer auf Lebensmittel zu senken bzw. die Mehrwertsteuer auf 0% zu setzen bzw. auszusetzen für Obst und Gemüse. Auch das klingt natürlich erstmal super, wenn man bedenkt, wie viel teurer alles geworden ist. Nur, es ist wieder eine Milchmädchenrechnung. Wenn wir auf Steuern verzichten, fehlen sie uns natürlich dann irgendwo anders wieder. Bei all diesen Vorschlägen geht im Prinzip das Geld von einer Hosentasche in die andere. Es gab aber noch einen anderen, sehr wichtigen und meiner Meinung nach auch einen sehr vernünftigen und sehr guten Vorschlag, der in erster Linie aus Richtung der Gewerkschaften kam. Und das ist jetzt vielleicht gerade am 1. Mai, Tag der Arbeit, ein ganz wichtiger Punkt. Denn die Gewerkschaften, vor allem die Gewerkschaften, haben gesagt, hey, wir müssen eins tun, um diesem Problem Herr zu werden, um dieses Problem in den Griff zu bekommen. Wir brauchen für alle Menschen höhere Löhne, höhere Gehälter in diesem Land. Und jetzt sind wir auch schon bei den Lösungen angelangt. Und im Prinzip ist das die einzige vernünftige, einzige logische Lösung. Ich habe es ja bereits am Anfang des Videos so scherzhaft gesagt, wir leben in einem der reichsten Länder der Welt. Dann kann es doch nicht sein, dass arbeitende Menschen, Vollzeit arbeitende Menschen, sich das Leben nicht leisten können. Dass Menschen sagen, wenn so ein bisschen Inflation, ich sage das jetzt einfach mal so übertrieben, denn es gibt wirklich schlimmere Inflationen, dass so ein bisschen Inflation, die Menschen ja schon in komplette Schieflage bringt und sie finanziell überhaupt nicht mehr weiter wissen, dann kann doch irgendetwas nicht stimmen. Dann reicht offensichtlich das Gehalt, was verdient wird von vielen Menschen, nicht zum Leben aus. Und genau das zeigt diese Krise. Genau das zeigt diese vielleicht auch künstlich hervorgerufene Krise, dass wir in diesem Land im Schnitt unglaublich wenig verdienen im Vergleich zu dem Reichtum in diesem Land. Und wenn der Staat die Steuern senkt und irgendwelche Boni raushaut, dann schneiden wir uns doch ständig ins eigene Fleisch. Also warum holen wir uns nicht das Geld von dort, wo es ja tatsächlich verfügbar ist, wo es in Massen verfügbar ist? Und dass das Geld milliardenfach da ist, zeigt ja beispielsweise die Ausschüttung der Dividenden der DAX-Konzerne. Die haben tatsächlich, und da muss man sich wirklich mal festhalten und versuchen zu verstehen, was da passiert, nach diesen zwei, sage ich jetzt mal, nach diesen zwei Corona-Jahren, die höchsten Dividenden ever rausgehauen. Also ever, ever, ever. Man hat also noch nie so viel Geld rausgehauen wie dieses Jahr. Und das waren über 50 Milliarden Euro alleine bei den DAX-Konzernen. Insgesamt sollen es sogar über 60 Milliarden Euro gewesen sein. Und wenn da 60 Milliarden Euro im Prinzip zum Verschenken da sind, zum Rausschmeißen da sind, könnt ihr euch vorstellen, wie hoch dann die Gewinne gewesen sein mussten. Das muss man einfach mal ja, sacken lassen und im Kopf verarbeiten, was da gerade passiert. In was für einem kaputten Wirtschaftssystem wir leben, in dem Menschen, die für das Geld nicht arbeiten, Geld geschenkt bekommen und die, die es ja im Prinzip erwirtschaftet haben, die, denen es zustehen würde, denen wird es eben nicht gegeben, bzw. nicht ausreichend gegeben. Und momentan gibt es ja Berechnungen, die beispielsweise sagen, ja, eine vierköpfige Familie wird dieses Jahr vielleicht 1000 Euro mehr an Energiekosten tragen müssen als letztes Jahr. So, 60 Milliarden an Dividende durch, sagen wir mal, 80 Millionen Menschen, da würde dieses Jahr für jeden Menschen 750 Euro übrig bleiben. Heißt also, bei einer vierköpfigen Familie 3.000 Euro. Das heißt, sie könnten problemlos diese Energiepreise bezahlen, ob sie jetzt gerechtfertigt sind oder nicht, das ist nochmal eine andere Geschichte. Aber allein mit dieser Dividende könnten die Menschen hier in diesem Land deutlich aufatmen. Aber nein, stattdessen macht man lieber reiche Menschen noch reicher und ein großer Teil dieses Geldes geht dann sogar ins Ausland. Geld, das im Prinzip hier benötigt wird, das hier erwirtschaftet wird, geht ins Ausland. Supi. Und selbst wenn jetzt einer von euch da draußen ist, der tatsächlich da investiert hat und auch von dieser Dividende profitiert hat, vergesst es. Ihr werdet komplett verarscht. Wahrscheinlich kriegt ihr es noch nicht mal mit. Ich habe in vielen meiner Videos bereits erklärt und bereits gezeigt, dass wir in diesem Land unglaublich schlecht verdienen, dass wir beziehungsweise auch auf der Welt unglaublich schlecht verdienen als Arbeitnehmer. Wir haben zum einen die Luxemburg Income Study, die gezeigt hat, dass uns im Prinzip... Geld geklaut wird seit mindestens den 70er Jahren, dass wir auf viel Gehalt verzichten müssen, weil die Konzerne eben entsprechende Gewinne gemacht haben. Selbst die ganzen Produktivitätssteigerungen, die wir in den letzten Jahrzehnten erfahren haben, durch die Technologisierung bzw. durchs Internet, selbst davon hatten wir nicht viel. Selbst das haben die Unternehmen und Konzerne ja selbst für sich behalten. Diese Gewinne haben die Konzerne für sich behalten. Das zeigen beispielsweise zahlreiche OECD-Studien und unendlich viele Studien von Gewerkschaften weltweit. Aber viele Menschen wollen das gar nicht hören und versuchen irgendwelche Ausflüchte zu finden von wegen, ja, die Unternehmen haben ja unglaubliche Risiken und die müssen ja entsprechend Profite machen. Natürlich haben Unternehmen Risiken und sie sollen ja auch Profite machen, aber wenn sie ein bisschen weniger Profite machen würden und die Menschen davon was hätten, würde es ihnen auch nicht schaden und sie hätten immer noch Millionen und Milliarden über. Und offensichtlich, wenn man gerade in Krisenzeiten 50, 60 Milliarden raushauen kann und man dann immer noch Gewinne in Tat. Tasche hat. Ja, Leute, da muss es doch da oben klingeln und da muss man doch kapieren, dass da irgendwas nicht mit rechten Dingen vor sich geht. Und da haben die Gewerkschaften und Teile der Politik vollkommen recht. Wir brauchen höhere Gehälter. Und offensichtlich ist das ja möglich. Man sieht es ja, wie viel Geld die Unternehmen, die Konzerne zu verschenken haben. Und wer jetzt sagt, hey, höhere Gehälter, das geht nicht, dann steigt die Inflation noch höher. Das ist ja eine unendliche Lohnpreisspirale. Wenn die Löhne steigen, dann steigen doch auch alle anderen Preise und dann steigt die Inflation. Eine der größten Lügen des Kapitalismus. Absoluter Bullshit. Und wir haben hier so ein kleines Problem in Deutschland. Wir trauen uns nicht so richtig, wir Privatmenschen, aber auch die Presse und die Politik trauen sich größtenteils nicht so richtig, die Schuldigen an den Pranger zu stellen und zu sagen, hey, ihr seid das Problem, nicht die Löhne, nicht die Arbeitnehmer. Denn wenn wir in die USA schauen, da haben wir ein ähnliches Bild momentan. Auch eine Inflationsrate von über 7%. Aber was genau passiert da? Da schreien natürlich die Konservativen und Rechtskonservativen immer wieder, ja, ja, Mindestlohnanhebung würde die komplette Wirtschaft zerstören, ja, Anhebung der Löhne würde die Inflation noch mal deutlich verstärken, was natürlich kompletter Bullshit ist. Die meisten Löhne sind seit über zehn Jahren nicht gestiegen. Alles, was gestiegen ist, sind die Gewinne der Konzerne. Und jetzt haltet euch fest, die Konzerne, die Unternehmen in den USA, haben trotz Corona-Krise, trotz Ukraine-Krieg und so weiter in den letzten Jahren, im letzten Jahr, die höchsten Gewinne ever eingefahren. Ever, ever, ever. Kommt euch das bekannt vor? Also es ist verrückt. Und dann sagen die gleichen Konzerne und die Politiker, die da dranhängen und mit drin hängen: ja nee, Gehälter können wir nicht erhöhen. Dann explodiert ja der Inflation und wird unkontrollierbar. Und genau das Gleiche gilt natürlich auch für Deutschland und im Prinzip jedes andere Land. Das große Problem ist einfach, dass die Unternehmen und Konzerne Kohle machen können ohne Ende. Und niemand kann da richtig eingreifen, weil sonst irgendjemand irgendwo heult, ja, Sozialismus, Kommunismus, da dürft man nicht eingreifen. Wir müssen den freien Markt mal machen lassen. Und das sehen wir ja hier hervorragend in dieser Krisenzeit, in dieser Inflationszeit. Wenn selbst Konzerne beispielsweise eben wie Rewe und Edeka sagen, da kann irgendwas nicht stimmen. Ja, die, die am fettesten profitiert haben, auch von der Krise, sagen sogar, hey, hier kann doch jetzt irgendwas nicht mehr stimmen, gerade bei den Energiepreisen. Ja, Wenn die Politik sagt, hier kann was nicht stimmen, wir müssen dagegen vorgehen, wir müssen beispielsweise das Kartelleamt einschalten, dann muss doch jeder Person in diesem Land irgendwann mal klar sein, was hier das Problem ist. Und im Prinzip sind das zwei Lösungen. Löhne bzw. Gehälter erhöhen, nicht nur den Mindestlohn, im Prinzip müssen alle Gehälter angehoben werden. Und da kann man sich ja auch politisch etwas einfallen lassen. Da kann man sich doch durchaus daran orientieren, welche fetten Gewinne das Unternehmen macht, in dem man arbeitet. Und entsprechend Gewinne dann an die Arbeitnehmer gehen und nicht an irgendwelche Investoren in irgendwelchen Ländern. Abschließend befürchte ich aber, dass sich in diesen Bereichen nicht viel ändern wird. Ich befürchte, dass die Politik nicht so weit gehen wird und in den Markt stärker eingreifen wird und sagen wird, hey, wir brauchen höhere Löhne, ihr müsst auf einen Teil eurer Gewinne verzichten. Das kann ich so nicht sehen, das wird so nicht passieren. Im Prinzip bräuchten wir dafür ein anderes Wirtschaftssystem. Und ja, dann wird es eben weiter so laufen. Dann werden wir uns wundern, warum die Armutsquote in einem der reichsten Länder weiter und weiter steigt, warum Menschen, die Vollzeit arbeiten, nicht über die Runden kommen. So, und jetzt seid natürlich ihr gefragt. Ich würde von euch gerne wissen, inwiefern trifft euch tatsächlich diese Inflation? Habt ihr es bereits gemerkt? Mit Sicherheit habt ihr genauso wie ich gemerkt, dass sehr viele Preise gestiegen sind. Inwiefern beeinflusst euch das? Beeinflusst das euer Leben, eure Finanzen? Und welche Vorschläge habt ihr vielleicht auch an die Politik, wie wir diese Krise bewältigen und die Probleme ein für alle Mal lösen könnten? An dieser Stelle bedanke ich mich wie immer fürs Zusehen und sage, Bleibt vernünftig.